Bist du entspannt oder bist du ausgebrannt? Bist du locker oder bist du gestresst momentan? Du hast vollkommen recht, wir leben in einer unheimlich schnellen Zeit. Wir sind alle miteinander vernetzt und genau so kommen natürlich Sachen auf uns zu, wo man oft das um Gottes Willen, wie mache ich das? Und wir werden immer schneller im Kopf und das ist nämlich eine Situation, die müssen wir irgendwie in den Griff kriegen, weil sonst drehen wir irgendwann einmal durch, weil wenn eine Maschine die ganze Zeit schneller und schneller und dauerhaft durchgeht, irgendwann einmal klickt uns unseren Schalter aus. Und das wollen wir ja alle nicht. Wie können wir im Alltag mit hoher Geschwindigkeit umgehen, wie können wir uns immer wieder runterbremsen und welche Helfer sind für uns da, die, die uns erinnern würden, hey, auf dem Gas, geh ein bisschen runter. Weil wir wissen ja, wenn es stressig, wenn es hektisch wird, sollte man eigentlich längsamer gehen. Aber wer tut das schon? Das sind alles so flotte und nette Sprüche. Aber wie kann man hier wirklich im Alltag leben? Das schauen wir uns jetzt an. So, jetzt muss ich mir meine Jacke anziehen. Weil ich habe jetzt einen Termin, ich muss jetzt weiter, ich muss, muss mich schleien, ich, ich bin schon recht spät und, und, und es ist kalt draußen und jetzt geht's! Hör dich jetzt! Warum gehört das jetzt? Merkst du es? Ich bin also ein Kasper, ich weiß. Merkst du es? Das war jetzt ein absoluter Helfer für mich. Ich bin wahnsinnig schnell jetzt gerade gewesen. Äh, aber die Jacke, die hat mir jetzt geholfen, schau. Die Jacke habe ich irgendwann einmal in Rektik zu schnell zugemacht. Und dann ist der Reißverschluss unten nicht mehr schön zusammengegangen. Und ich habe meine Schneiderin gefragt, ob sie mir das richten kann. Und sie sagt, bei der Jacke traut sie sich das nicht machen. Und dann habe ich selber ein bisschen einander bastelt mit der Zange und habe da unten ein bisschen bastelt Und dann haben wir es wieder hingekriegt, äh, also wieder ganz, nicht hin. Und die Jacke funktioniert jetzt nur mehr, wenn ich sie langsam, wenn ich sie unten schön zusammen tue und wenn ich wirklich ganz gut achtsam langsam zutue. Und ich habe mir gedacht, die Jacke, die ist doch ein Wahnsinnsgeschenk für mich. Die erinnert mich immer dann, wenn ich sie zumache: hey, langsam, Eifengas. Hey, die funktioniert nur, wenn du mich langsam in die Hand nimmst. Und das ist doch genial. Und so hat man im Alltag, wenn wir wieder einmal zu schnell sein im Kopf, dann hat man viele Möglichkeiten. Auf der Straße kann der so einer sein, der was vor uns wieder so langsam fährt, so provokant langsam. Oder ein Traktor, den was wir nicht überholen können. Oder jemand erzählt uns was in einer provokanten Langsamkeit und unser Kopf sagt, hey, du weiter. Na, ja. eben. Da war das Geschenk jetzt gewesen, zuzuhören. Einfach nur da sein. Die Frage ist, ob wir dir Geschenke checken und mir sie nutzen, weil die waren für uns da. Die waren jetzt für uns da. Das ist genial. Und darum hätten wir im Alltag ganz viele Möglichkeiten, aus der Geschwindigkeit, aus der hohen Geschwindigkeit auszusteigen. Wirklich runterzugehen. Erinnere dich bei dir selber im Alltag, was für dich so die äh, Bremsen sein, die wirst die runterbremsen, wo du die aufregst eigentlich, warum der jetzt nicht weiter tut. Aber er wäre eigentlich für die da, weil er würde die jetzt einfach nur ein bisschen runterbremsen. Du weißt ja, mit der halben Geschwindigkeit kriegt man meistens das Doppelte. Lederspruch. Aber er stimmt. Eine gute Möglichkeit, um wirklich runterzukommen ist es in die Natur zu gehen. Schau mal in der Natur, da gibt es keinen, der was denkt. Also ein Baum oder ein Fluss oder die Vögel, die was man hört, die denken nicht, die sind komplett frei vom Denken. Man kann auch dazu sagen, die Natur hat keinen Mentalkörper. Und deswegen ladet uns das in der Natur sein extrem auf. Wenn ich beim Joggen oder Laufen unterwegs bin, dann brauche ich oft 10-15 Minuten, da denkt es noch recht, aber Gleich einmal danach bin ich aus diesem Denken draußen und auf einmal kommen Ideen daher, da hätte man nie gedacht, dass ich auf das kriege, weil ich eben frei bin vom Denken, weil eben in der Natur uns das viel leichter fällt wegkommen vom Denken oder langsamer zu werden, weil die Natur eben auch so langsam dickt. Schaffst du es, die Natur einfach zu beobachten? Den Fluss zum Beispiel? Den Fluss so einfach, ich gehe da ein bisschen auf die Seite, den Fluss nur anschauen. Probieren wir das einmal 10 Sekunden lang und probier es, ohne dass du darüber nachdenkst oder dass, dass dein Kopf jetzt gerade irgendwas anderes wieder denkt. Probier nur den Fluss zu beobachten. Machen wir 10 Sekunden circa. gar nicht so einfach, gell? oder? Probier das und üb das ein bisschen. Äh, irgendwo in der Natur, ein Baum, der sich im Wind, wo, wo die Blätter im Wind tanzen oder eben ein Fluss oder einfach in der Natur sein und um die Natur zu beobachten. Und du merkst es selber, da kommt man unglaublich runter von dieser Geschwindigkeit. Das könnte man, sollte man öfter nutzen. Äh, ich liebe es wahnsinnig, in der Natur zu sein, weil die Natur so einen eigenen, gemütlichen, natürlichen Rhythmus hat. Ja, ganz klar. Und da kann man sich einhängen. Und ich glaube, wir Menschen, wir bräuchten das jeden Tag. Also, wenn wir das zu lange nicht gehen, wenn wir zu viel mit technischen Dingen beschäftigt sein und nicht in die Natur gehen, ich glaube, da fehlt uns etwas, als wenn wir beide Füße und beide Hände nicht mehr hätten. Also wir brauchen die Natur, wir brauchen sie unbedingt. Aber die Natur kommt nicht zu uns, wir müssen halt zu ihr gehen. Wir müssen halt ausgehen aus unsere Wohnungen, ausgehen aus unseren Büros. Und wenn du sagst, ja, ich muss aber am 7. in der Früh im Büro sein, ja, dann bin ich halt vor halbe 6 bis halbe 7 in der Natur. Also erzählen wir uns selber nicht, worum es nicht geht, sondern suchen wir Möglichkeiten, wie es eben gehen könnte und schauen wir, dass wir eine da Regelmäßigkeit hineinbringen in dieses äh, Aufladen. Weil die beste Batterie äh, funktioniert nur, wenn man sie immer wieder aufladet und nicht, wenn man die ganze Zeit ausgibt und, und oben eben äh, Vollgas unterwegs ist. Kannst du blöd schauen? Ich bin im Dorf aufgewachsen und wenn man früher so mit dem Radl als Kind unterwegs war, da hat man vor jedem Haus war da so eine Holzbank. Und da hat man die Oma drauf sitzen gesehen und die hat Socken gestrickt oder war einfach nur da. Und nachher sind andere Omas oder Opas gekommen und die sind sich noch ein bisschen dazu gesessen, haben ein bisschen geredet, ein bisschen gehungert, also ein bisschen geratscht. Und waren einfach nur da. Da ist es um nichts gegangen. Da war nichts so wichtig. Da waren wir einfach nur da. Wenn man heute Holzbank im Dorf sucht, dann tut man sich eher schwerer. Aber wir können uns unsere eigene Holzbank vor unserer eigenen Haustier machen. Und zwar jetzt gleich, wenn wir Möglichkeiten finden, im Alltag da zu sein, zu beobachten, zum Schauen oder einfach nur äh, nicht tun, sondern sein. Einfach nur da sein. In dem Moment sitzen wir auf unserer eigenen Holzbank und wir können Blätschaugen so viel, dass wir will. Wir können Löcher in die Luft starren. Und das ist ein unglaublich kreativer Prozess. Weil, wenn wir leer sind vom Denken, dann fällt uns auf einmal was ein. Wenn wir voll sein mit Denken, dann kann uns nichts einfallen, weil da oben ist ja komplett voll. Also, unsere eigene Holzbank, unsere eigene Blödschaugenbank können wir uns machen. Jetzt! Es gibt viele, viele kleine Helfer, erkenne sie und nutze sie und beobachte die Natur, weil die Natur hat keinen Mentalkörper, die hat keinen Denkapparat und da fällt es dir leichter runterzukommen. Es ist zu wenig, wenn man das einmal tut und nach einem Monat nicht mehr. Wir müssen da eine Regelmäßigkeit einbauen und wir müssen lernen, uns und alles um uns herum wieder mehr zu beobachten. Ein ganz guter, äh, eine ganz gute Hilfe ist es so, wenn uns jemand das erzählt oder mir jemandem zuhören. Nachher ist es oft so, dass unser Denken schon die Antwort vorbereitet. Das können wir alle, gell? Probieren wir einmal einfach nur dem oder ihr zuzuhören. Einfach nur ganz bewusst und achtsam zuzuhören, den Raum zu schenken, jetzt da zu sein. Und gar nicht im Denken schon wieder alles vorbereiten, was man jetzt darauf sagt und was, ja und genau, sondern einfach nur zuhören. ist eine super Möglichkeit, auch vom Denken her ruhiger zu werden. Was es genial ist, wenn wir das echt schaffen in dieser unglaublich schnellen, vernetzten Zeit, wirklich unser eigenes, ruhiges, entspanntes, gelöstes, leichtes Thema zu finden äh, oder eben unsere Leichtigkeit zu finden, dass wir eben gut unterwegs sein. Dass es uns gut geht, dass wir entspannt sein, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen, mit den richtigen Menschen zusammen sein und dass, wir, dass es uns einfach gut geht. Und nachher macht die Zeit, in der wir jetzt sein, einen unglaublichen Spaß. Und das wünsche ich dir. Ich freue mich schon bis zum nächsten Mal. Bleib entspannt, bleib ruhig. Du weißt jetzt, was du tun kannst damit du wieder runterkommst, damit du äh, ein bisschen auf die Bremse gehen kannst. Probieren wir es. Ich freue mich schon, bis zum nächsten Mal. Fiati, Servus, mach's gut.